Wie kann ich meine Daten in Lime Survey wiederfinden, wenn ich die Umfrage aus Versehen deaktiviert habe? Schauen wir uns erstmal an, wie das Problem entsteht. Wenn Sie eine Umfrage stoppen, dann sollte man erstmal immer auf Umfrage zeitlich beenden gehen, um dann die Daten exportieren zu können. Wenn man aber aus Versehen auf Umfrage deaktivieren klickt, dann sind die Daten komplett weg erstmal in Lime Survey und man hat keinerlei Zugriff darauf. Das sieht man auch daran, dass hier bei den Antworten steht diese Umfrage ist nicht aktiv, es liegen keine Antworten vor. Die Antworten sind also jetzt nicht mehr verfügbar innerhalb dieser Lime Survey Umfrage. Die Daten sind aber trotzdem nicht gelöscht und man kann darauf zugreifen und dafür geht man folgendermaßen vor. Der erste Schritt ist das Aktivieren der Umfrage. Die muss also erstmal wieder aktiviert sein, um an die Daten ranzukommen und dann klickt man sich folgendermaßen durch. Man geht hier auf Antworten, Antworten und Statistik, so wie man das auch normalerweise bei einer aktiven Umfrage macht und dann allerdings findet man das Ganze hier unter Importieren und dann klickt man auf Importiere Antworten aus einer deaktivierten Umfragetabelle und dann werden einem hier manchmal auch mehrere Möglichkeiten angeboten, wenn man da ähm, schon verschiedene Versionen hatte, kann das Ganze dann hier importieren und hat seine Daten wieder zur Verfügung.